Genau, dann machen wir das einfach. Ein Donnerstagvormittag, Ende Januar, Anatomisches Institut der Medizinischen Fakultät in Halle. Nachdem soeben die Vorlesung zum Thema Arm beendet wurde, bereitet sich ein Teil der Studierenden für den folgenden Präparationskurs vor. Die Kittel und Werkzeuge sind in Spinden hinter denselben alten Holztüren verstaut, hinter denen bereits viele Generationen ihr Hab und Gut lagerten. Kittel an, anatomischer Bildband unter den Arm geklemmt und noch kurz die Verschnaufpause genießen, bevor es in die Leichenhalle geht. Der Präparationskurs, unter den Studierenden kurz PrEP-Kurs oder Makro genannt, findet hier im dritten Studiensemester statt. Er ist für alle verpflichtend, die später als Ärztinnen und Ärzte arbeiten wollen. Ein halbes Jahr lang befasst man sich eingehend mit der Anatomie des Menschen, erschließt sie sich begreift sie im wörtlichen Sinne an der Leiche eines Körperspenders. Mit Skalpell, Pinzette und Zange werden hierfür in penibler Detailarbeit feinste Strukturen freigelegt. Es handelt sich nicht um eine Obduktion, wie sie pathologische oder rechtsmedizinische Institute durchführen, es geht nicht darum, eine Todesursache abzuklären. Vielmehr dient es der Erarbeitung eines tiefgehenden Verständnisses vom menschlichen Körper, für die spätere Tätigkeit am Patienten essentiell. Bei ihrer Arbeit werden die Kursteilnehmer nicht alleine gelassen. Studierende, die das dritte Semester bereits absolviert haben, sind als Tutorinnen und Tutoren im Saal unterwegs. Sie helfen, wenn es handwerklich knifflig wird oder man fortgeschrittenes Wissen für die Weiterarbeit benötigt, leisten aber auch Beistand, wenn der Stress mal überhand nimmt. Ja, ich bin Jana, bin im fünften Semester des, der, des Medizinstudiums, ähm, ja, bin 31 entsprechend etwas später angefangen mit dem Studium, bin gelernte Krankenschwester. Genau, es war halt dann mein Wunsch irgendwann das Studium anzufangen oder ein Studium zu beginnen. Eigentlich war es schon die ganze Zeit, aber ich musste halt warten. Du bist Tutorin im Präparierkurs. Was gehört denn da konkret zu deinen Aufgaben? Ähm, zu meinen Aufgaben gehört es, ähm, immer gut vorbereitet zum Kurs zu kommen, <lacht> ähm, die Studenten zu betreuen, Fragen zu beantworten, ähm, ja, den, also Studenten eben auch zu zeigen, ähm, wie man, also wo man Strukturen findet, wie man es am besten findet, wie man präpariert. Ja, auch manchmal eine bisschen seelische Unterstützung, das gehört auch mit dazu, wenn es manchen nicht so gut geht beim Präparieren, dass man da einfach mal ein bisschen Unterstützung anbietet und man Gespräch anbietet, je nachdem, wie es halt gerne gewollt ist. Ja, das sind so Großen und Ganzen Aufgaben, genau. Wie bist du dazu gekommen, Tutorin zu werden? Warum hast du dich dafür entschieden? Ich ähm, habe mich dafür entschieden, dass ich, ähm, also letztes Jahr musste ich mein Physikum schieben, weil mir noch eine Prüfung gefehlt hat und deswegen dachte ich so, für die Physikumsvorbereitung ist es nicht schlecht, ähm, den PrEP-Kurs einfach nochmal zu machen, weil doch ja, viele Sachen manchmal so verloren gehen mit der Zeit. Und ja, da habe ich das so ehrenamtlich gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, so jetzt nach dem Physikum könnte man es halt nochmal machen. Ja, hm, mir macht Spaß. Und du betreust einen einzelnen Tisch oder betreust du zurzeit mehrere Tische? Ähm, ich betreue mehrere Tische, also eigentlich ist man immer so für ein paar Tische zuständig. Aber ich gehe auch immer mal rum, gucke mir auch mal andere Tische an, weil gerade bei vielen Körperspendern gibt es ja ganz viele Varietäten, die ich mir auch mal gerne angucken möchte, welche so also also bei meinen Körperspendern, die ich halt, also die Tische, die ich betreue, kenne ich ja die, das heißt mal die Varietäten und Krankheiten. Und ja, aber prinzipiell betreue ich halt drei Tische. Hast also schon so deine persönlichen Schäfchen, die du betreust? Ja, kann ich auch schon so sagen, ja. <lacht> ich kenne das ja aus meiner Tutorenzeit und man hat dann bei den Prüfungen auch immer mitgefiebert und gehofft, dass sie da alle sauber durchkommen. Geht dir das auch noch so? Ja, das geht mir auch so, weil das ist ja so ein bisschen auch viel, was jetzt nicht, viel Arbeit, aber ja, man steckt ja doch schon viel Kraft und viel Arbeit und viel Zeit halt auch rein und äh, möchte natürlich auch, dass ähm, die Studenten vorankommen, was natürlich, ja... Also was natürlich auch ein Grund ist, warum ich das auch mache, ist natürlich auch Wissen weiterzugeben und ähm, anderen zu helfen. Und ähm, ja, und deswegen hoffe ich, dass sie das wissen, was ich ihnen halt mitgegeben habe, ja, was sie natürlich auch selber gelernt haben und sich selbst angeeignet haben, dass sie das halt gut anwenden können und dann halt auch gut durch den Kurs durchkommen. Aber auch die Tutoren können nicht alles wissen. Bei besonders kniffligen Präparationen, insbesondere vorbereitenden Arbeiten wie dem Absetzen des Beckens oder der Arbeit mit der Vibrationssäge, sind die guten Seelen der Anatomie gefragt, die Präparatorinnen und Präparatoren. Dauerhaft über das Jahr sind die Präparatoren mit der Vorbereitung des Studienkurses beschäftigt. Die Leichen müssen angenommen, konserviert und gelagert werden. Anschließend müssen Verbrennung und Bestattung organisiert werden. Läuft der Kurs, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch didaktisch gefragt. Während die Theorie in der Vorlesung behandelt wird, braucht es auch eine handwerkliche Anleitung und diese kommt nicht zuletzt von den Präparatoren. Ja, mein Name ist Julia Hallasch, ich bin Präparatorin am Institut seit 16 Jahren und ich bin in, in jedem Präparierkurs dabei. Ja, mein Name ist Hans-Joachim Heiner. Ich bin seit 1982 in diesem Haus und auch in jedem Präparierkurs mit, Präparier mit dabei. Was äh, sind denn eure konkreten Aufgaben in Bezug auf den Präparierkurs? Das ist eigentlich, ähm, den Studenten erstmal die Präparation zu zeigen. Wie geht die Präparation bei uns? Das ist ja eine anatomische äh, Sektion eigentlich, so wird es eigentlich so genannt. Und wir müssen eben den Studenten gewisse Sachen zeigen, wie wird was abgesetzt, wo wird geschnitten, wie wird die Sub Gutes entfernt oder die Haut entfernt, ja und alles solche Sachen. Ja, also alle technischen Arbeiten im paprika Der Kurs muss ja auch ausgiebig vorbereitet werden, die Leichen müssen für den Kurs vorbereitet werden. Wie sieht da der Prozess im Groben aus? Könnt ihr das kurz beschreiben? Es wird eine Körperspende per Telefon gemeldet Uns wird mitgeteilt, dass der Tod einer Körperspenderin oder eines Körperspenders eingetreten ist. Wir telefonieren dann gegebenenfalls mit Krankenhaus, mit den Krankenhäusern, mit dem Pflegeheim oder mit den Verbliebenen zu Hause, wenn der Tod zu Hause eingetreten ist, klären dann die Todesursache, die Umstände, die zum Tod geführt haben, eventuelle Vorerkrankungen, vorangegangene Operationen und so weiter, äh, entscheiden dann, ob wir die Körperspender als Institut antreten oder nicht. Wenn wir die äh, Körperspende antreten, wird der Leichnam zu uns überführt durch unser äh, Bestattungsinstitut und sobald der Körperspender oder die Körperspenderin im Haus ist, wird eine zweite Leichenschau durchgeführt, dann kommt ein Rechtsmediziner aus der Rechtsmedizin rüber zu uns und nach der Abnahme können wir dann sozusagen alle Arbeiten im Haus vornehmen. Sie zur Fixierung vorbereiten oder als Fresh-Frozen-Präparat dann für den Weiterbildungskurs vorbereiten. Jetzt hattest du gerade den Weiterbildungskurs äh, angesprochen, vielleicht kannst du das noch kurz beschreiben. Hier werden ja nicht nur Studentinnen und Studenten ausgebildet, sondern auch ja, junge Ärztinnen und Ärzte in Operationstechniken. Wie sieht da eure Arbeit aus? Die Weiterbildungskurse werden von Jahr zu Jahr mehr und wir haben immer mehr Kliniken oder ähm, Universitäten, die an uns herantreten und für ihre Ärzte Weiterbildungen anbieten möchten, für in ganz Deutschland, Europa, manche kommen auch aus der ganzen Welt. Und da nehmen wir dann die Körperspender, die wir eingefroren haben, aus der Kühlzelle und äh, bringen die auf den Saal. Der Saal ist dann instrumentar und technisch komplett vorbereitet, wenn zum Beispiel hals nasen ohren sind oder Gelenkskurse oder irgendwas anderes. Und dann bringen wir die Körperspender auf den Saal. Der, es wird dann leicht, also wird aufgetaut, ja damit die Ärzte den Normalzustand eines Körpers vor sich haben, an dem sie dann die Operationen üben können, wenn irgendwelche neuen Methoden an Hüftgelenken oder Orbita ähm, ausprobiert werden müssen. Ja, und dann kommt natürlich die Zusammenarbeit mit den ganzen Firmen, die die Modelle herstellen und hier das eben ausprobiert haben möchten und äh, das dann eben gleichzeitig die Weiterbildung für die Ärzte ist seid ihr ja schon beide lange Zeit im Kurs aktiv. Was denkt ihr, sind so die größten Herausforderungen für die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich hier der Herausforderung stellen? Naja, die müssen sich ja allen Herausforderungen eigentlich stellen hier im Saal. Sie ne? müssen ja schrittweise lernen äh, und sich auf dieses bevorstehende OSPI, also diese Region, vorbereiten ne? und das das ist schon eine Herausforderung generell, also nicht nur in einzelnen Gebieten, so Situs oder Kopfhals oder wie jetzt das Letzte, die Extremitäten, das ist immer eine Herausforderung für die. Ja? Weil es ist ja manchen fällt es eben schwer das Lernen, ja? und manchen den Fels Schoß, die kriegen das eben beim Vorbeilaufen mit so ungefähr, ja? und können es letztendlich. Ne? Es fehlt natürlich ein bisschen die Unterstützung von denen, die eben das sehr schnell und sehr gut begreifen, den anderen mitzuhelfen. Ja, also das fällt immer ein bisschen hinten runter bei uns. hier. Ja. Als letzte kleine Frage, macht es noch Spaß? Ja, immer, immer. Das hält jung ja, und wenn nette Studenten dabei sind, macht es immer Spaß. Es gibt natürlich auch welche, wo man sagt, da gehe ich nicht so gerne hin, ja, die tut man dann ein bisschen wegschieben. Wenn man natürlich hin muss, ist klar, dann muss man hin, wenn man seine Arbeit dann machen muss oder also man wird gerufen. Ne? Aber wenn man es umschiffen um, um kann, dann macht man es gerne doch mal. Ne? Man geht nicht da so gerne hin. Das ist so, Ja, ganz einfach. Ne? Siebt Lieblingstische? Ja, es gibt aber auch Tische, wie gesagt, wo man nicht gerne hingeht. Ne? Aber wo man muss. Also ich habe auch immer noch unheimlich viel Spaß an meiner Arbeit und äh, mache das auch jeden Tag noch gerne. Und ich glaube, das ist auch das, was bei uns beiden so das Herzblut ausmacht, wenn man das so mit Leidenschaft macht wie wir, dann macht auch das Präparieren mit den Studenten Spaß. Und was Herr Heine gerade angesprochen hat, hat man ja im normalen Leben auch, dass man. Manchmal unheimlich sympathisch jemandem gegenüber tritt und manchmal eben weniger. Aber das ist ja wie im normalen Leben auch. also Aber Spaß macht es trotzdem. Und es ist immer wieder schön, wenn man euch dann später mal im Klinikum wieder sieht, weil man sich ja dann doch eine ganze Weile nicht gesehen hat, was aus euch geworden ist. Und das ist schon toll. Ja. Auch die anatomische Ausbildung im Medizinstudium ist im Wandel. Obwohl sich an der Grundform der Wissensvermittlung, Lernen durch die eigene Präparation, nichts geändert hat, kann sich auch diese Lehrveranstaltung dem Einfluss der Digitalisierung nicht entziehen. Tablets im Saal bieten die Möglichkeit, medizinische Bildgebung und reale Anatomie gleichzeitig zu erfahren. Dreidimensionale Modelle helfen die anstehenden Arbeiten besser zu verstehen und zu planen. So hilfreich diese Mittel jedoch auch sind. Ersetzen können sie die Arbeit an der Leiche auf unbestimmte Zeit vermutlich nicht. Mein Name ist Heike Kielstein. Ich bin Anatomin und arbeite seit 2011 hier am Institut für Anatomie und Zellbiologie. Sie waren ja schon vorher in Hannover aktiv. Wie lange sind Sie denn in der anatomischen Lehre insgesamt schon unterwegs? Über 20 Jahre. <lacht> Also seit 1996 bin ich sozusagen aktiv, ähm, habe vorher gar nicht so viel Anatomie gemacht, war mal ähm, ähm, studentische Hilfskraft, einmal aber nur und bin dann aber direkt nach meinem Medizinstudium in die Anatomie gegangen, das war 1996. Der Präparierkurs hat ja dann doch eine besondere Rolle im Medizinstudium. Äh, trotzdem gibt es immer wieder Forderungen, den äh, zu reduzieren oder abzuschaffen, allein aus Kostengründen. Denken Sie denn, das ist eine vernünftige Option, den Kurs irgendwie durch digitales Lernen zu ersetzen? Nein, das denke ich gar nicht. Also ich bin eine ganz, ganz starke Verfechterin des Präparierkurses. Ähm es gibt verschiedene Gründe. Einmal ist es so, dass digitale Medien helfen können, ohne Frage. Aber der Präparierkurs ist dazu da, um den menschlichen Körper zu begreifen, also um Organe zu ertasten, um auch Topographie, Dimensionalität sozusagen zu begreifen, wie tief liegt ein Nerv oder wie fühlt sich eben die Lunge an und und so weiter. Und das kann man nicht digital. Aber das, was mir auch wichtig ist, ist, dass der Kurs noch auch sehr viel mehr mit den Studierenden, glaube ich, schon macht. Es ist ein Kurs, der natürlich wirklich sehr eine große Herausforderung ist. Nicht nur, weil wir sehr viel lernen mit den Studierenden zusammen, sondern weil die Studierenden eben auch einen sehr, sehr direkten Kontakt mit einem toten Menschen haben, mit mehreren toten Menschen, sich Gedanken machen über Leben, Tod, über Erkrankungen, was die mit einem Menschen machen können. Ähm, und das ist ganz wichtig. Also das wird auch ähm hier in Halle, aber auch in anderen ähm, Universitäten wird das auch, ist das auch Thema. Das wird sozusagen nicht ähm, weggeschoben, sondern das wird ganz, ganz bewusst angesprochen und, ähm, und es ist für die Studierenden ähm, ein, ein ganz besonderer Kurs, weil sie auch schon sehr viel Klinik lernen über die Erkrankungen des Körperspenders ähm, und eben sehr... Aus, also den menschlichen Körper ganz aus verschiedenen Facetten ähm, betrachten und, und eben be auch begreifen können. Sie haben ja hier vor Ort die anatomische Lehre schon ein bisschen umstrukturiert und äh, vieles geändert. Was sind denn für Sie die Eckpfeiler einer modernen anatomischen Lehre? Mhm. Also jetzt bezogen auf den Präparierkurs, ist es ähm, eine klinisch relevante äh, anatomische Lehre zu machen. Also da, ähm, das unterscheidet mich auch von äh, meinen sozusagen Fachgroßvätern, ähm, die schon sehr genau präpariert haben, sehr feine Strukturen dargestellt hatten, die hatten aber auch drei Semester Zeit für den Präparierkurs. Ähm, und das, was wir machen, ist, dass wir schon sehr ähm, in die Klinik schon hineingucken, was braucht der Student, wenn er ähm, ähm, Kardiologe Herzspezialist wird, was braucht der Student, wenn er ähm, Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Ärztin werden möchte. Und ähm, wir machen genauso viel, wie es notwendig ist, aber eben auch verlieren uns nicht im Detail. Das verschafft uns etwas Zeit und das ist dann die nächste Komponente, dass wir versuchen mit auch mit neuen Medien ähm, die Studierenden zu unterstützen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir das Skript, was wir haben, in dem steht, was wir an jedem Tag präparieren, dass wir das mit ähm, Fotos ähm, ja, ähm, ergänzen, also dass wir sozusagen einen äh, fotografischen Präparieratlas äh, selber hier in Halle jetzt entwickelt haben. Es gibt Tablets an jedem Tisch, sodass die Studierenden auch ähm, äh, am Tisch ähm, äh, ihre Anatomiebücher haben und dort nachschauen können und das, wo wir Vorreiter ähm, waren. Mittlerweile gibt es schon einige andere anatomische Institute, die es uns gleich ähm, gemacht haben. Wir haben äh, vor vielen Jahren mit der Radiologie zusammen eingeführt, dass wir einige der Körperspender im CT und im MRT vorher untersuchen ähm, und, äh, und dann, während wir präparieren, auf die Bilder der Computertomographie, Kern, der Kernspintomographie zurückgreifen können, sodass die Studierenden, ganz speziell auch in einem Wahlfach, aber auch alle anderen Studierenden schon gleich vergleichen können, ähm, das ist eine Nierenzyste, so sieht sie also bei einem Menschen im Körper aus und wie sieht die denn jetzt im, in der Computertomographie aus? Also auch ganz ähm, innovative ähm, äh, ja, Neuerungen, die wir eingeführt haben vor einiger Zeit. Sie meinten, Ihre Fachgroßväter hätten drei Semester Zeit gehabt. Würden Sie sich manchmal auch drei Semester mhm. wünschen? Also ehrlich gesagt würde ich mir auf jeden Fall zwei Semester wünschen. Ähm, gar nicht mal, weil ich dann doch wieder detailliert präparieren würde, sondern weil ich den Studierenden gerne ein bisschen mehr Zeit gönnen würde zwischendrin. Also wir haben teilweise, haben die Studierenden dreimal in der Woche Kurs und jeder Kurs ist schon so, dass man relativ viel vorbereiten muss, wenn man ihnen gut ähm, wenn man viel mitnehmen möchte sozusagen. Und das ist natürlich über in, äh, in einem Kurs, der über zwei Semester geht. Drei Semester ist, glaube ich, zu lang, aber zwei Semester würde ich gut finden. Ähm, dann hat man vielleicht ein-, zweimal in der Woche Kurs und hat die Zeit dazwischen, um noch mal Revue passieren zu lassen, vielleicht auch noch mal im Eigenstudium häufiger an den Körperspender, der Körperspenderin zu gehen. Die Möglichkeiten haben wir, aber die Studierenden haben so viel noch Kurse drumherum, dass sie das nicht wahrnehmen können. Ja. Und das wäre dann sehr, sehr positiv, wenn wir über zwei Semester den Kurs hätten. Sie sind ja hier ein relativ großes Team mit den Präparatorinnen und Präparatoren, Tutorinnen und Tutoren. Äh, wie sieht es denn mit dem anatomischen Nachwuchs aus? Oh je, da sprechen Sie was an. Das ist ein, wirklich ein ganz großes Problem. Also, ähm, es ist kein Problem, wenn man jetzt ähm, unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter so heißen, <lacht> unsere Dozenten ja, ähm, sind in der Regel Biologen, Biochemiker und Physiker. Und die kommen zu uns in die Anatomie, weil sie die Forschung interessant finden, ähm, die ja ganz anders ist als jetzt zum Beispiel die Lehre in der Anatomie. Ist also sehr biochemisch, unsere Forschung. Ähm, das heißt, deswegen kommen sie und sie machen dann noch die anatomische Lehre mit und müssen sich dort reindenken. Ähm, der Nachwuchs ist da, ähm, aber was, welchen Nachwuchs ich sehr vermisse, ähm, sind Mediziner. Also es gibt seit über 20 Jahren, in denen ich Anatomie mache, fängt jetzt im Sommer die erste Medizinerin an. Äh, das ganze Team besteht sozusagen, ist zusammengesetzt aus Naturwissenschaftlern. Es ist nicht attraktiv für Medizinstudierende, nach dem Studium in die Anatomie zu gehen. Es ist ein Fach ohne Patienten. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und es ist ein Fach, was, ein Fachgebiet, was nicht gut bezahlt wird. Ja, wir haben hier keine Dienste. Wir werden nicht nach ärztlichem Tarif bezahlt, sondern nach dem Wissenschaftstarif. Und, und das, ist einfach, das ist einfach nicht so attraktiv. Und was noch eigentlich noch schwerwiegender ist, ist, dass es keine großen Alternativen gibt. Wenn man Anatomin, Anatom werden wird, dann wird man das, um sich zu habilitieren irgendwann und um irgendwann eine Professur zu bekommen, sich darauf zu bewerben und dafür hat man eine begrenzte Zeit. Also wir haben zwölf Jahre und danach müssen wir die Mitarbeiter wieder entlassen. Wissenschaftszeitvertragsgesetz nennt sich das und das ist für Mediziner nicht attraktiv. Es ist kein attraktives Arbeitsgebiet, und das ist sehr schade. Das ist ein großes Problem, was ich habe. ja. Denken Sie, das ist ein, vielleicht auch ein Nachteil für die Ausbildung der kommenden Ärztinnen und Ärzte, dass relativ wenige, vielleicht auch Mediziner mit praktischer Erfahrung hier in Verantwortung gehen? Definitiv. Also das ist... Ähm das ist, ist ein, ein, durchaus ein, ein signifikanter Nachteil, ähm, äh, denn es ist so, ich m, selber bin Medizinerin, aber habe nie in der Klinik gearbeitet, aber habe so ein bisschen, ein bisschen was weiß ich oder ich bilde mich fort und, und ähm, kann mich auch fortbilden, weil ich es alles einmal schon ja studiert habe, das ist ein großer Nachteil, weil das natürlich wirklich ein Präparierungs lebt davon zu sagen, so jetzt schaut euch das mal an und da würde man jetzt die und die Operation machen, dann würde man das den Teil des Magens wegnehmen, dann würde das so aussehen, das alles können die wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht nicht beschreiben. Deswegen laden wir uns ab und zu mal Gäste ein, Kliniker, Klinikerinnen, die uns ein bisschen was aus ihrem Bereich erzählen oder auch zeigen. Aber das ist es natürlich, ist schade. Also eine gute Mischung wäre sehr gut. Also wenn wir ein, zwei Ärzte, Ärztinnen immer im Kurs hätten, das wäre wirklich wunderbar und wäre eine große Bereicherung. Vielleicht entwickelt es sich ja noch in die Richtung. Zum Abschluss hätte ich noch eine kleine persönliche Frage. Erinnern Sie sich denn noch an Ihren eigenen Präparierkurs zurück? Und was würden Sie sagen, haben Sie da so mitgenommen für sich selbst? Oh, ich erinnere mich noch ganz genau. Also das ist wirklich erstaunlich, wie genau. Also ich vergesse schon einiges, aber das vergesse ich nicht. Ich weiß noch, es war in Hannover. Ich weiß noch, an welcher Leiche, wer, welches die Dozenten waren. Meine Kommilitonen kenne ich natürlich noch. Was heißt natürlich? Aber es ist häufig so, dass man die Kommilitonen sich noch an die erinnert. Ich fand den Kurs unheimlich spannend, aber ich fand ihn jetzt nicht so spannend, dass ich dann Anatomin werden wollte. Ich wollte Chirurgin werden, aber das hat auch was mit der Anatomie zu tun. Ich fand diese, diese diesen diesen Aufbau des Körpers fand ich sehr faszinierend und ähm, habe den Kurs wirklich mit sehr bewusst erlebt. Ich habe versucht, wirklich viel zu lernen und viel mitzunehmen, ähm, war dann aber, wie viele Studierende auch, dann trotzdem froh, als er vorbei war, als dann, als wir dann sozusagen Abschied nehmen konnten, auch dann eine Beisetzung, ähm, einer Beisetzung dann äh, beiwohnen konnten ähm, und es war so, dass ich zwar studentische Hilfskraft, wie gesagt, einmal war, aber auch nicht mehr. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie, dass ich da gebrannt habe für die Anatomie, aber für den Kurs auf jeden Fall. Und ich war da dem Körperspender, das war ein Mann, dem war ich die ganze Zeit sehr dankbar, weil ich es so faszinierend fand, wie wunderbar ich jetzt vorbereitet werde auf die Klinik. Ja. Wenn alle Gebiete präpariert sind und die letzte mündliche Prüfung überstanden ist, Endet der Präparationskurs mit der Bestattung. Die Angehörigen mussten zum Teil mehrere Jahre auf die Beisetzung der Körperspenderinnen und Spender warten. Um sich hierfür angemessen zu bedanken und einen würdevollen Abschied von den Liebsten zu ermöglichen, wird eine aufwendige Trauerzeremonie abgehalten. Die Kursabsolventen sind hierbei nicht nur als Gäste geladen, sondern in die Organisation eng eingebunden. Einige erweisen den Verstorbenen als Urnenträger ihren Respekt. Andere wiederum arbeiten die Dankesrede aus. Und jedes Jahr gründet sich ein Chor, der die Bestattung musikalisch begleitet. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe der Underdogs. Mein Name ist Fabian Link und ich begrüße euch wieder einmal herzlich. Nachdem wir die Studienstartfolge aufgenommen hatten, Ende des äh, letzten Jahres, kamen einige Anfragen, dass die Leute sich doch sehr für das Thema des äh, Präparierkurses im Medizinstudium interessieren. Und wir haben uns da Leute eingeladen um noch ein bisschen detaillierter darüber zu sprechen und einmal zu erklären, wie Medizinerinnen und Mediziner im Verlauf des Studiums die Anatomie des Menschen lernen. Kurz zur Einführung, ich bin selbst Mediziner, und habe vor einigen Jahren 2014 selbst diesen Kurs belegt und 2015 auch als Tutor im Kurs mitgewirkt. Dementsprechend bin ich im Gegensatz zu den restlichen Podcast-Episoden nicht der äh, Laie, der dumme Fragen stellt, sondern ähm, es wird sich heute eher zu einem offenen Gespräch über dieses Thema entwickeln. Um das Ganze zu diskutieren, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die äh, gerade eben den Präparierkurs abgeschlossen haben. Sie befinden sich im vierten Semester des Medizinstudiums und sind demnächst zumindest in den Vorbereitungen für das Physikum. Mögt ihr euch einfach beide mal kurz vorstellen? Ähm, ja klar, ich bin Kathi im vierten Semester Medizin. Fabian hat das meiste schon gesagt, Präpkurs gerade hinter uns. Wir bereiten uns schon langsam aufs Physikum vor und ähm, genau, mal schauen, was der Podcast jetzt so bringt. Genau, und ich bin der Johannes, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Halle. <lacht> Wunderbar. Da ja nicht viele Leute so besonders gut wissen, wie die Ausbildung im Medizinstudium generell aussieht und äh, im Speziellen ja die anatomische Ausbildung, um die es sich heute mal drehen soll, dachte ich, wir sprechen einfach erstmal kurz über die Allgemeine Studienstruktur und dann im Speziellen noch einmal, wie es um die anatomische Ausbildung beschaffen ist. Generell gliedert sich das Medizinstudium ja in eine vorklinische und in eine klinische Phase. Die vorklinische Phase ist zwei Jahre. Und dann folgt das erste Staatsexamen, auch Lapida Physikum genannt. Und auf das Physikum dann das klinische Studium, das vier Jahre geht vier, nee, drei, drei Jahre geht und mit dem zweiten Staatsexamen endet. Und danach gibt es noch ein Quasi-Referendariat, das bei uns allerdings praktisches Jahr heißt und das wiederum mit dem dritten Staatsexamen abschließt. Danach darf man sich die ärztliche Approbation holen und äh, als Assistenzarzt oder Arzt in Weiterbildung heißt es heute, beziehungsweise Ärztin, dann auch äh, auf Station munter anfangen, Patientinnen und Patienten zu behandeln. Noch relativ weit von der Approbation entfernt äh, sind Kathi und Johannes, die eben gerade ihre anatomische Ausbildung abgeschlossen haben. Mögt ihr mal kurz darlegen, wie die so strukturiert war? Es ist ja auch bei mir ein paar Jahre her und einige Dinge haben sich wiederum ein bisschen geändert. Wann ging es mit der Anatomie eigentlich bei euch los? Ja, also man muss ja erstmal sagen, im ersten Semester kommen erstmal die ganz äh, grundlegenden Fächer aus Physik, Chemie, ähm, in der man noch relativ wenig mit der eigentlichen Anatomie zu tun hat. Aber man wird quasi äh, stückchenweise an dieses Thema herangeführt, denn bereits im zweiten Semester widmete man sich dann ja der mikroskopischen Anatomie, wo man unter anderem auch menschliche Präparate ähm, mikroskopiert, die natürlich überhaupt nicht als solche so direkt zu erkennen sind, beziehungsweise man ja, hat das in dem Moment gar nicht so sehr vor Augen, dass es sich dabei um menschliche Präparate tatsächlich handelt. Dann auch noch im zweiten Semester, aber erst am Ende, kommt dann die Neuroanatomie, wo man dann tatsächlich, ähm, naja eigentlich nicht selber präpariert, aber zumindest von einem Dozenten, einer Dozentin, ein Hirn quasi gezeigt bekommt und auch in verschiedenen Schnitten und so weiter. Ähm, das ist dann das erste Mal, wo man wirklich ein menschliches Organ so tatsächlich sieht. Und dann im dritten Semester kommt dann wirklich die große makroskopische Anatomie, in der man dann ähm, auf den Körperspender trifft. Genau, ich würde noch ein bisschen was ergänzen, was man manchmal vielleicht vergisst, dass man im ersten Semester schon ein bisschen Kontakt mit der Anatomie hat, indem man nämlich so die Knochen und Bänder behandelt. Wobei das, glaube ich, oft irgendwie, da der Präparierkurs da nicht in unmittelbar folgt, ähm, erst so ein bisschen genau wieder in Vergessenheit gerät. Aber nichtsdestotrotz natürlich sehr wichtig ist. Und für alle, die es nicht wissen, also die mikroskopische Anatomie ähm, oder auch Histologie, das sind quasi so, ganz ganz dünne Gewebeschnitte, wo man dann einzelne Zelllagen von bestimmten Organen sieht und genau anhand von diesen Präparaten dann auch rausfindet, welches Organ oder welcher Teil vom Körper gerade vor einem liegt und genau anhand dieses Kurses lernt man dann auch schon ein bisschen was über Funktion und so, so dass man nicht ganz unwissend dann an an den Körperspender äh, in der makroskopischen Anatomie dann herantritt. Wir müssen die Information insofern ein bisschen einschränken, als dass sie nur für die lokale Universität Halle gilt. Das kann sich an jeder Universität so ein bisschen unterscheiden, bis hin zu vollständig unterscheiden. Ja, das ähm, Im lokalen Modell wird eben Erst allgemeine Anatomie, Einführung, dann äh, Histo, dann Neuro und dann Makro gemacht. Es gibt durchaus auch Universitäten, die gleich im ersten Semester in die Makroskopische durchstarten, mit dem Präparieren. Wir orientieren uns aber in unserer Episode heute einfach mal an dem Konzept, das wir kennen. Ich finde das ganz lustig, immer äh, wenn Leute einen ansprechen auf das Medizinstudium, kommt dann häufig die Frage, da müsst ihr bestimmt alle Knochen auswendig kennen. <lacht> Und man denkt so, ja, in der ersten Woche so ungefähr, <lacht> vielleicht auch noch die zweite. Äh, tatsächlich ist das ja nicht, nicht wirklich eine große Herausforderung, die Knochen auswendig zu lernen und ähm, der interessante Teil ist ja eigentlich dann äh, die, die wirklich detaillierte makroskopische Anatomie. Wollen wir noch ein bisschen auf den Histokurs eingehen, ganz kurz, äh, bevor wir äh, weitergehen und auf die Neuroanatomie? Das war ja im Prinzip eure erste Begegnung mit menschlichen Proben. Es sind nur Organschnitte, man hat ein Mikroskop vor sich und einen Glaskasten und sucht sich dann das jeweilige Organ raus, Niere und meistens... Hat es so eine Art Quiz-Charakteristik, dass man dann versucht herauszufinden, na kann ich das richtig identifizieren und dann guckt man auf der Tabelle nach, war es jetzt richtig und wenn nicht, dann liest man im Buch nochmal nach, welche Merkmale man jetzt in diesem Fall über, übersehen hat. Habt ihr das da schon so als menschliches Material wahrgenommen oder wart ihr in einem Mikroskopiertunnel? Mikroskopiertunnel ist eigentlich ein ganz netter Begriff, weil man gerade am Anfang, wenn man durch das Mikroskop schaut, eigentlich nichts erkennt und sich denkt so, hä, das sieht doch alles gleich aus, <lacht> wie soll ich da mal verschiedene Sachen differenzieren können, außer also vielleicht, dass manche Präparate eher so dunkel-schwarz eingefärbt sind und andere blau-rot. Und genau, man findet sich dann aber immer besser zurecht und kommt dann ganz gut rein und dann gibt es so bestimmte Merkmale, die halt Zellen haben, dass man dann weiß so, ah ja, stimmt, das ist jetzt ein Präparat von zum Beispiel der Niere oder so. Und dann, zumindest war es jetzt bei mir so, gibt es halt dann auch immer wieder so Aha-Effekte, wo einem dann plötzlich klar wird, Moment, das war mal was Lebendiges. Also klar, es kann halt ein Teil von der Niere sein oder manche Präparate sind auch von Tieren, aber spätestens, wenn man dann mal irgendwie ein Präparat von, von einem Fötus oder so tatsächlich unter Mikroskop hat, ähm, spätestens da wird einem dann zwischendurch wieder so klar, oh Moment, krass, was mikroskopiere ich da gerade eigentlich und wie kann das sein, dass da halt irgendwie da ein Stück vom Schädel von einem ungeborenen Kind jetzt da ist, das ist dann manchmal schon ganz schön krass auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise es kommt glaube ich auch ein bisschen auf das Gewebe an, also unterscheidet sich auch, weil äh, mancher Gewebe, ja, auch ohne den Tod des Spenders gewonnen werden können. Also wenn ich eine Blutprobe oder so analysiere, dann ähm, stammt die ja wahrscheinlich nicht von einem toten Menschen. Aber bei anderen Präparaten, wenn ich einen Teil der Großhirnrinde oder derartiges präpariere oder nicht präpariere, sondern mir unter dem Mikroskop anschaue, ja, dann wird einem natürlich doch irgendwie schlagartig bewusst, dass das, ähm, ja nicht von einem lebenden Spender stammt, sondern dass die Person äh, gestorben sein muss. Und ich glaube, das ist dann so, wo einem das ein bisschen auffällt. Aber trotzdem ist man noch immer relativ fern, weil das halt in der großen Präparate-Sammlung ist und man das Organ, ja, also nicht in seiner äußeren Ansicht, so wirklich, wie man das äh, im Anatomiebuch oder so besichtigen könnte, dargestellt sieht, sondern ja nur in seinen ganz kleinen Ausschnitten. Also mir wurde das zumindest nicht so stark bewusst oder nur, nur zeitweise hatte ich da mal überhaupt so einen Gedanken dran verschwendet, quasi. Man muss vielleicht auch für die Zuhörer, die noch nie mikroskopiert haben, äh, dazu sagen, dass das mit einem Organ eigentlich nicht mehr viel zu tun hat, weil das einfach nur ein hauchdünner Schnitt ist, der auf einer Glasplatte ist und man da jetzt nicht äh, von vornherein damit konfrontiert wird, dass das mal was anderes war. Genau, es sind so dünne Gewebeschichten, die im Prinzip aus dem gefrorenen Organ herausgeschnitten werden. So ganz genau weiß ich nicht, wie es funktioniert, <lacht> aber es ist irgendwie so ein Kryoschnittverfahren. Ich weiß nicht, ob das gesamte Organ eingefroren wird oder ob die Klinge nur sehr kalt ist. Aber im Prinzip wird ein Organ entnommen und dann mit, so, mit einem Spezialschnitt eben in eine hauchdünne Scheibe zerschnitten und diese dann äh, fixiert, mit Chemikalien quasi an der Zersetzung gehindert und dann auf so ein klassisches Mikroskopierplättchen aufgetragen und dann quasi für die Nachwelt erhalten. Genau, also es sind Dauerpräparate, keine Frischpräparate für unsere Zuhörer. Genau, also an den Präparaten, an denen ich gelernt habe, äh, da haben schon hunderte vor mir gelernt und ihr werdet wahrscheinlich exakt dieselben in der Hand gehabt haben. Ich denke auch, hm. Was vielleicht auch noch interessant ist, es gibt zu diesem Kurs quasi eine Fortsetzung im klinischen Studium. Da handelt es sich um den Histopathologie-Kurs. Wenn man von Pathologie spricht, haben die meisten Leute ja so ein bisschen das Bild des gerichtsmediziners der jetzt äh, unter leichen aufschneidet im kopf das stimmt eigentlich nicht die klassische arbeit von pathologinnen und pathologen besteht zu einem nicht unerheblichen anteil daraus sich eben solche organschnitte unter dem mikroskop anzusehen und zwar zum zweck der diagnostik viele erkrankungen kann man ja von außen gar nicht voneinander unterscheiden Insbesondere bei Tumorerkrankungen ist es immer sehr wichtig zu wissen, wie sind die zellulär aufgebaut, welche Markerproteine sind da vorzufinden. Und das ist letztendlich die Aufgabe der Pathologie. Die bekommen dann aus dem OP-Saal ein Präparat zugeschickt, verfertigen dann solche Schnitte. Und äh, identifizieren unter dem Mikroskop dann um beispielsweise welche Tumorart es sich handelt oder wie die Niere jetzt ganz genau geschädigt ist, um dann die Therapie entsprechend anzupassen. Und während man im ersten Studienabschnitt erstmal lernt, überhaupt die Organe voneinander zu unterscheiden, es handelt sich auch um gesunde Organe, kommt dann im weiteren Studium äh, fortsetzend der Pathologiekurs, in dem man sich dann mit Schnitten aus krankhaften Organen beschäftigt. Was die ganze Sache nochmal erheblich verkompliziert, denn die Strukturen und Formen, die einem eigentlich als Identifikationsmerkmal für die Organe dienen, zerfallen völlig und äh, man ist relativ aufgeschmissen, zumindest fühlte ich mich lange Zeit des Histopathologiekurses <lacht> deutlich schlechter orientiert als in der Histologie, wo man zumindest mit der Zeit dann doch irgendwie äh, eine Ahnung bekommt. Genau, der Histologiekurs äh, schließt dann mit einer Prüfung ab und dann beginnt der neuroanatomie -Kurs. Den habt ihr ja auch schon kurz angeteasert. Vielleicht könnt ihr ja nochmal darauf eingehen, wie sich der ausgestaltet. Also man lernt natürlich erstmal prinzipiell in der Vorlesung und äh, anhand von Büchern den Aufbau des Hirns, der Hirnnerven und überhaupt den Aufbau des Nervensystems im gesamten Körper, aber insbesondere mit großem Augenmerk auf dem zentralen Nervensystem, weil dieses dann letztlich auch das ist, was man dann in den nun Präparaten zwar auch, aber dabei handelt es sich ja dann tatsächlich um vollständige Organe. Also ähm, an verschiedenen Seminartagen hatte man verschiedene Themen quasi behandelt und konnte dann in weiteren praktischeren Seminaren dann schon auf dem Präpariersaal das Hirn und das Rückenmark in seiner Echtheit, aber fixiert natürlich trotzdem mit Formalien, genauso wie die ähm, anderen Körperspender oder wie den, der restliche Teil der Körperspender. Und da wird dann sozusagen Stück für Stück ähm, die Struktur, die man in den Seminaren vorher besprochen hatte und nun theoretisch kennt, dann auch praktisch sichtbar durch zum Beispiel Schnitte, durch das Hirn, wo man dann die verschiedenen Strukturen auseinanderhalten kann, wo ja auch zum Beispiel schon einige Pathologien zumindest grob so zu sehen sind, wenn eine Person einen Schlaganfall hatte oder dergleichen. Also da kommt man dann zum ersten Mal auch mit dem Gesamtorgan in Kontakt und man muss natürlich auch dazu sagen, das Hirn ist ja auch, zumindest war das für mich ein bisschen so, auch ein sensibleres Organ, weil man da ja sozusagen sein, sein Bewusstsein so drin wähnt und deswegen ist es irgendwie schon eine persönliche Sache, dann dieses Hirn vor sich zu haben, wobei man allerdings nicht weiß, welcher Person das zuzuordnen ist, also auch kein Gesicht vor Augen hat der Person, sondern nur das Hirn vor sich hat. Genau, im Endeffekt hat man ein Gehirn und nimmt das Stück für Stück ein bisschen an, auseinander und äh, schneidet das auf und kann dann halt viele Dinge sehen, die eben auch eine Funktion haben und tatsächlich dann auch voneinander unterscheiden. Es ist zwar eine Masse, aber gerade farblich kann man dann tatsächlich Strukturen erkennen, die verschiedene Funktionen haben. Und das ist eigentlich schon verrückt, dass es dann so kleine schwarze oder kleine etwas dunklere Punkte sind, wo man dann weiß: Ah, okay, und da wird jetzt dieses Hormon synthetisiert und da wird das und das fortgeleitet. Das ist dann auf jeden Fall auch ganz spannend ich weiß nicht wie euch das ging aber ich erinnere mich noch relativ gut daran wie es war das erste mal in die neuroanatomie hineinzukommen denn man muss sagen die histopathologie ist räumlich klar getrennt dafür gibt es einen eigenen Mikroskopiersaal und direkt gegenüber liegt der präparationssaal äh, im studentenjargon kurz präpsaal <lacht> Und im Prinzip ist die Neuroanatomie die erste Gelegenheit, zu der man in diesen Präparationssaal geht. Das Mysterium. Mhm. So, da, man gehört dann zu den Großen ja. und ähm, wenn man dann da reinkommt, ähm, also man wird dann aufgefordert einen weißen Kittel anzuziehen, das ist dann meistens auch der Moment, in dem man sich vielleicht schon ein Präparationsset, also ein Besteck zur Arbeit an Präparaten besorgt, also Skalpelle, Zangen, und dann hat man sein Etui, was noch unbenutzt ist, und, und seinen frischen, weißen, sauberen Kittel. So sauber wird er nie wieder sein. Und man kommt in diesen Raum und dann liegen da auf diesen Tischen die Gehirne mit anhängigen Rückenmerken. Was ist da der Plural? Und man, also der erste Gedanke, den ich hatte so, oh, things are getting real. So, also jetzt geht es hier echt los. Obwohl man an den Gehirnen selbst gar nicht so viel arbeitet, handwerklich, man präpariert nicht besonders viel. Wir mussten noch so ein bisschen Hirnhäute abzupfen, wobei ich den Eindruck hatte, das war eher so mechanisches Training in Vorbereitung als jetzt tatsächlich so unglaublich wichtig. Und man arbeitet ein paar Gefäße am Gehirn heraus. Stimmt, ja, die gibt es auch noch. Aber... Ähm es ist letztendlich eher ein Betrachten und ja, Lernen der Strukturen direkt am Präparat, aber eben weniger eine, eine richtige Präparationsarbeit, wie sie dann im Semester danach kommt. Aber das war schon ja, ein sehr eindrücklicher Moment, hattet ihr auch so ein Erweckungserlebnis? Man ist halt auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, zum ersten Mal in diesem Präpsaal. Es riecht speziell, man ist zum ersten Mal mit diesem... Geruch von dem Formalin bzw. Alkohol, wo das dann haltbar gemacht wird, zum ersten Mal mit diesem Geruch konfrontiert. Es ist kühl da drin, weil natürlich es gekühlt werden muss. Also man ist zum ersten Mal in dieser Atmosphäre, in deren Genuss man später noch viel öfters kommt. <lacht> Aber am Anfang ist es erstmal schon neu und, und aufregend, würde ich auch sagen, ja. Der Neuroanatomiekurs Endet dann je, ich fand ihn relativ kurz und massiv überfordernd. Acht Termine oder so und man ist die ganze Zeit nur am Lernen. Ja. Ich glaube, ich bin durch keinen Kurs so unsicher und letztendlich dann auch äh, unbefriedigt in meinem Wissensdurst durchgegangen wie durch den neuroanatomischen, weil es so komplex ist und so wenig Zeit Wart ihr hinterher fit oder äh, hattet ihr auch den Eindruck, eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt zu haben? Doch, auf jeden Fall. Also, also der Nebel lichtet sich dann zwar etwas zumindest, <lacht> aber ähm, natürlich ist das trotzdem immer noch eine sehr ähm, komplexe Sache, wo man ja auch sagen muss, dass ganz viele Verbindungen und so weiter oder, oder dass bestimmte Sachen ja auch noch gar nicht so hundertprozentig klar sind beziehungsweise es ist im Hirn so fast jede Verbindung zwischen verschiedenen Bereichen gibt. Und deswegen konnte man natürlich am Ende, man hat ja bestimmte Gebiete behandelt und zwar in denen hat man so ein bisschen sich nun orientieren können, aber dennoch hatte man weniger als in der Mikro, mikroskopischen Anatomie, wo man ja tatsächlich danach das Gefühl hatte, die Funktion des Organs eigentlich fast komplett erfasst zu haben. Das war in der Neuroanatomie natürlich ein bisschen anders, eben weil das ja auch so komplex und vielseitig ist. Genau. No. Ich würde auch sagen, es ist einfach wahnsinnig kompliziert. Man müht sich dann auch mit irgendwelchen Lehrbüchern ab, von denen äh, manche empfohlen und manche eher nicht so empfohlen werden. Und es ist aber gefühlt egal, weil es einfach so komplex ist, dass es richtig kompliziert ist und da muss man sich einfach ganz schön reinfuchsen. Und ganz allumfassend verstehen äh, wird man es halt einfach nicht in den paar Wochen, in denen man sich damit beschäftigt. Auch der Neuroanatomiekurs endet mit einer Prüfung. Ich weiß gar nicht, das war schriftlich am Ende, ne? Genau, ähm, man schreibt eine Klausur und äh, geht in die Ferien, sofern man diese nicht mit beispielsweise einem Praktikum in der Krankenpflege verbringen muss. Oder einer Wiederholungsklausur. <lacht> Oder auch das soll es geben. Und dem schließt sich dann das dritte Semester an. Wir haben zusammenfassend im ersten Semester ein bisschen allgemein über Anatomie gesprochen und schon mal die Knochen gelernt. Im zweiten Semester ging es dann schon relativ intensiv weiter. Wir haben uns angeschaut, wie Organe und Gewebe unter dem Mikroskop ausschauen und uns anschließend sehr detailliert mit dem Aufbau des zentralen Nervensystems und im Groben des peripheren Nervensystems beschäftigt. So, das ist quasi unsere Grundlage, auf der aufbauend wir jetzt in den Präparierkurs reingehen, der das heutige Hauptthema sein soll. Und da ich ja selbst den Kurs einmal absolviert habe und äh, auch äh, Studierende betreut habe, äh, fällt es mir in dem Bereich natürlich ein bisschen schwer, Laienfragen zu stellen, die wir aber natürlich vorher gesammelt haben. Ich werde also ein bisschen mich äh, dumm stellen und ähm, einfach mal Fragen stellen. Und diese aber dann vielleicht auch einfach mit beantworten. Genau, wir haben ein bisschen was zugeschickt bekommen, was die Leute so interessiert. Und relativ hoch auf der Top-Liste, woher kommen die Leichen? Im Präparierkurs werden ja Leichen seziert und äh, die müssen ja irgendwo herkommen. Mag einer von euch erzählen? We weiß er das genau? Ähm, also ich kann mal auf jeden Fall damit anfangen. Ich weiß nicht, wie, wie weit ich ausholen soll. Ähm, es ist Wir haben Fall, Zeit. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass früher tatsächlich ethisch oft nicht ganz korrekt ablief. Also früher ist jetzt wirklich schon eine Weile her, ne? gerade irgendwie zu Kriegszeiten oder so. Inzwischen ist es aber so, dass man sich freiwillig zur Körperspende melden kann. Man muss dafür, glaube ich, mindestens 50 Jahre alt sein und dann kann man sich in der Anatomie direkt im Institut informieren und dann auch, ich weiß es tatsächlich nicht genau, ob man sich bewerben muss oder ob man sich einfach anmelden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Menschen vielleicht auch nicht aufgenommen werden. Aber auf jeden Fall kann man das freiwillig machen. Und genau die Körperspender, die sich für dieses Programm oder für dieses Prozedere nach dem Tod entscheiden freiwillig, die werden dann nach ihrem Tod eben haltbar gemacht, je nachdem, was die weitere Bestimmung ist, weil es an der Unihalle da zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Entweder man wird, wie Fabian vorhin erklärt hat, fixiert, also quasi haltbar gemacht, damit man auch mehrere Monate dann später an dieser Leiche präparieren kann. Oder die Leichen werden tatsächlich ich bin mir jetzt glaube ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, die werden eingefroren, weil es auch an einen Teil der Leichen quasi Weiterbildungen für sehr komplizierte Operationen oder sowas durchgeführt werden, einfach weil es ist natürlich nicht zu verantworten, dass ein junger, unerfahrener Arzt oder eine Ärztin einfach mal ins kalte Wasser geschmissen wird und das dann irgendeinem Patienten ausprobiert, sondern wirklich komplizierte Operationen dann halt im Vorhinein an Leichen sozusagen geübt werden können. Ja, also man muss halt wirklich klarstellen, die heutigen ähm, Körperspender tun das auf völlig freiwilliger Basis zu Lebzeiten. Also es ist auf jeden Fall angedacht und ich glaube auch obligatorisch, auch ein Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, der Anatomie zu suchen, weil das ja auch eine schwerwiegende Entscheidung ist, unter anderem auch für die Angehörigen. Denn man muss sich vor Augen führen, dass sich dadurch die Beisetzung der Verstorbenen um zwei bis drei Jahre verzögern kann. Und damit natürlich eine ganz ungewöhnliche Situation für die Angehörigen gegeben ist, die dann mit dem Trauerfall nicht so schnell abschließen können, wie das unter den üblichen Umständen der Fall ist. Und die Beweggründe der Leute sind völlig unterschiedlich. Sehr viele machen es halt, weil sie in besonderer Dankbarkeit für die Medizin sich sozusagen dafür entscheiden, um der Wissenschaft weiter zu dienen, äh, quasi. Aber es gibt ganz unterschiedliche ähm, Beweggründe, sicherlich. Allerdings muss man dazu sagen, dass es aus rein finanziellen Beweggründen zumindest in Halle weitgehend ausgeschaltet wurden, dadurch, dass man sich nicht kostenlos spenden darf, sondern einen gewissen Unkostenbeitrag zu, den, ähm, zu der Beisetzung selbst beitragen muss. Und dadurch zumindest die Möglichkeit, dass sich jemand nur deswegen spendet, um... Beerdigungskosten zu umgehen, halt möglichst umgangen werden soll. Genau. Wobei man sagen muss, dieser Beitrag liegt bei ich glaube 600 bis 800 Euro irgendwo in diesem Bereich. Das würde natürlich noch keine Beerdigung abdecken und schon gar nicht eine, wie sie dann die Universität bezahlt. Vielleicht noch so ein bisschen zum Prozess. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute sich beim Anatomischen Institut ihrer Region anmelden. Und dann ist es vergleichbar ein bisschen mit einer Organspende. Man bekommt quasi einen Körperspenderausweis. Äh, Organspende und Körperspende schließen sich logischerweise gegenseitig aus. Also, ich kann nur eins tun. Wäre der Tote jetzt quasi schon in den Organspendeprozess übergegangen, dann äh, wäre die Leiche für den Präparationskurs äh, nicht mehr geeignet, einfach weil die, die Organe, an denen man lernen soll, ja fehlen. Und man hat dann diesen Ausweis und sollte es dann zu der Situation kommen, dass man verstirbt und das Bestattungsinstitut findet diesen Ausweis, dann wissen die Bescheid und kommunizieren das dann mit dem Anatomischen Institut und organisieren die Anfahrt, woraufhin dann der erklärte Präparations- bzw. Fixierungsprozess oder die Einfrierung erfolgen. Es kommt tatsächlich gelegentlich mal vor, dass äh, registrierte Körperspenderinnen und Spender ab gelehnt werden trotzdem noch das passiert vor allen dingen bei schweren unfällen wenn der leichen so stark beschädigt wird dass es nicht mehr möglich ist daran zu lernen also es geht ja im präparationskurs maßgeblich darum die gesunde struktur kennenzulernen natürlich hat jeder mensch insbesondere im hohen alter seine individuellen erkrankungen die er oder sie mitbringt aber Grundsätzlich äh, sollte der Körper insgesamt schon äh, vorhanden sein und äh, wenn es da so zu massiven Traumaverletzungen gekommen ist, dann äh, muss man das ablehnen. Genau, und ich glaube, tatsächlich ist es interessanterweise so, dass die anatomischen Institute relativ viele Registrierungen haben. Also es ist jetzt gar nicht so, wie man denken würde, ein totaler Mangelbereich, sondern ähm, ich habe beim Vorhinein ein bisschen recherchiert, die meisten Institute scheinen relativ gut abgedeckt zu sein, was das angeht. Okay, wir haben die Leichen, die sind fixiert und im Anatomischen Institut vorbereitet. Die Studierenden kommen ins dritten Semester und jetzt ist der erste Moment, in dem quasi Körperspenderinnen und Spender und Studierende aufeinander prallen, der erste Präparationstag. Und darauf bezieht sich gleich die zweite Frage: Wie werden Studierende auf den Präppkurs vorbereitet? Ähm, das ist tatsächlich in Halle, finde ich, sehr gut gemacht. Das hat auch Frau Professor Kielstein, die Leiterin des Anatomischen Instituts, so eingeführt, dass man eigentlich langsam daran herangeführt wird. Und zwar wird eigentlich, bevor man wirklich Kontakt mit einer Leiche in diesem Präpariersaal hat, ähm, wird eine... Körperspenderin oder ein Körperspender in eine Vorlesung geholt und dann langsam Schritt für Schritt abgedeckt. Also man sieht erst quasi nur die Liege mit dem abgedeckten Leichnam und ähm, der wird dann Schritt für Schritt abgedeckt, sodass alle Studierenden Zeit haben, sich genau so ein bisschen naja, daran zu gewöhnen oder sich ein bisschen darauf einzulassen, weil es für viele schon womöglich auch der erste Kontakt mit einem Toten ist und das auch einfach nicht ohne ist und ja, dass, dass das wirklich auch genau langsam ist und damit man dann nicht irgendwie emotional überladen wird und auch am ersten Kurstag an sich, wo man dann auch zum ersten Mal quasi seinen Körperspender sieht oder die Körperspenderin, an der man das nächste halbe Jahr halt mit seiner Gruppe arbeiten wird. Da ist auch ein ich glaube, eine Psychologin war vor Ort und. Ja, kirchliche sanft, Betreuer, noch. Genau, ganz sanft angegangen. Vielleicht willst du da auch noch, vielleicht kannst du dich noch besser erinnern. Ja, also ähm, am ersten Präparationstag war es tatsächlich so, ähm, dass die Körperspender erstmal alle abgedeckt waren und man dann zu seinem Körperspender quasi geführt wurde und sich dann quasi erstmal daran gewöhnte. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass es auch irgendwie. Beistand erstmal gab, weil man ja dann ähm, doch noch mal viel näher als in der Vorlesung davor an der Person dran ist. Man weiß dann auch an welcher Person man arbeiten wird. Man sieht die ja vor sich liegen. Man kann auch mal rumgehen, um sich die anderen anzuschauen. Und also ich fand es auf jeden Fall sehr gut, dass beispielsweise auch äh, eine Psychologin, die wir bereits im ersten Semester gehabt hatten, als irgendwie da war in dieser emotional doch ähm, erstmal schwierigen Situation. Und dann geht es aber tatsächlich auch schon relativ schnell los, also bereits am ersten Tag beginnen die ersten Präparationsschnitte quasi, wo man dann ja, sich schon ein bisschen erstmal recht seltsam fühlt. Genau, man nimmt das besagte, vorhin schon erwähnte Präparationsbesteck mit in den Kurs, und beginnt klassischerweise mit einem einfachen Hautschnitt. Ich weiß gar nicht, bei uns war das damals irgendwie rückenseitig im Bereich des, also nicht des Brustkorbs, sondern der obere Rücken. Und ist erstmal damit beschäftigt, ja, die Haut vom, vom Rücken zu entfernen. Man schneidet quasi die Haut ein und ist dann erstmal eine Weile dabei, die Fettschicht, die unter der Haut liegt, zu entfernen, weil die natürlich die weitere Bearbeitung stört. Und ähm, wenn ich mich daran erinnere, haben das in dem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe, alle relativ gut verkraftet. Gab es bei euch im Kurs Leute, die emotional so ein bisschen, naja, vielleicht nicht zusammengeklappt sind, aber die das doch ein bisschen überfordert hat? Jetzt ganz am Anfang kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Also es gibt schon Leute, die sehr damit gehadert haben, gerade wenn man das Gesicht quasi sieht von der Toten oder dem Toten. Das löst dann schon bei vielen was aus. Es sind aber zum Beispiel die die Haare und so sind entfernt. Also es, es sieht nicht mehr so oder so ein bisschen die den Leichen wird auch so ein bisschen vielleicht dadurch die Persönlichkeit genommen oder da, da so krass emotionale Merkmale, an denen man es festmachen kann. Genau was ich fast noch krasser fand oder vielleicht kommt das auch später noch, wenn die Leichen dann wirklich auch zerteilt werden, wenn man halt Bereiche in der Schädelmitte oder so präpariert, das fand ich fast tatsächlich noch ein bisschen krasser, wenn man dann halt plötzlich da so einen halbierten Schädel hat, an dem man dann halt präpariert. Also ich glaube, das hängt auch sehr davon ab, also äh, in unserem Präparationsteil oder Teil des Saals ähm, hatte, glaube ich, keiner so ganz offensichtliche Probleme, aber es gab durchaus Leute, die da wirklich sehr schwer schon zu Beginn damit zu kämpfen hatten, weil man ja auch relativ zügig dann tatsächlich loslegt und es ein ganz seltsames Gefühl ist, plötzlich, auch wenn es sich um einen Toten handelt, in die Haut da reinzuschneiden und da so richtig dran zu arbeiten. Aber Katja hat schon recht, also es gibt auch noch später im Präparierkurs einige Momente, in denen man, ja, zumindest mal mit sich hadert. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass da einige teilweise echt überfordert waren, kurzzeitig. Gehen wir mal vielleicht einen Schritt weiter und sprechen so ein bisschen über die allgemeinen Rahmenbedingungen, nach denen auch häufig gefragt wurde. Vielleicht kann man das ja besser visualisieren, wenn man das so ein bisschen erklärt, also es ist ein relativ breiter Saal, der ist so lang, dass quasi zwei Tischreihen hineinpassen, also, wie nennt man das, Bare? ich mm, glaube, wieso? zur Aufbahrung quasi und nach links und rechts gehen dann jeweils ungefähr zehn Reihen weg, glaube ich, ungefähr sind es zehn. Ja, ich glaube, dass insgesamt waren es bei uns 25 Körperspender oder so. Mhm. Ja. Also quasi in zwei Reihen und dann nach links und rechts gehen quasi die Tische ab, sodass es insgesamt etwa irgendwie zwischen 20 und 30 Körperspenderinnen und Körperspender auf so ja, Stahltischen, auf Baren sind und man arbeitet in einer Tischgruppe. Und äh, wenn ich mich da erinnere, dann arbeitet man relativ intensiv zusammen, also man ist in einem sehr engen Team für das nächste halbe Jahr, da man sich auch die Verantwortung über den, über den Körperspender in der Gruppe aufteilen muss. Wie viele Leute wart ihr in eurer Gruppe? Ich glaube sechs. Genau. Allerdings muss man dazu sagen, dass es zwei verschiedene Kurstage gibt. Es gibt für jeden einzelnen Körperspender quasi zwei Gruppen, die aber zu verschiedenen Terminen an diesem Körperspender arbeiten, sodass auch nicht beide Gruppen tatsächlich genau das Gleiche präparieren, sondern dass ähm, das auch zwischen diesen beiden Gruppen aufgeteilt wird und zu der anderen Gruppe hat man selbstverständlich natürlich war schon Kontakt, man muss ja über den Zustand ähm, des Körperspenders kommunizieren, aber mit denen arbeitet man natürlich nicht so direkt zusammen wie mit seiner eigenen Gruppe. Und letztlich Sehen tut man natürlich dennoch, was die anderen präpariert haben und das muss man ja auch lernen. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon eine sehr enge Zusammenarbeit, die auch zusammenschweißt, wenn man in diesen, ja, wie gesagt, nochmal emotionalen Momenten dann äh, da zusammen ist und verschieden, ja verschieden, sich gegenseitig beisteht da. Das kann auch äh, zu großen emotionalen Verwerfungen führen, äh, wenn es nicht so gut läuft im Team. Ähm, der hohe Stress und die Arbeitsintensität führen natürlich dazu, dass manche Personen manchmal etwas reizbar sind. Ähm, aber äh, zumindest bei uns ging es damals alles relativ glatt. Ich äh, hoffe, das war bei euch auch so. Ähm, woher wisst ihr denn eigentlich, was ihr präparieren müsst? Das fand ich noch eine spannende Frage. Wenn man sich das erstmal so vorstellt, man steht jetzt mit einem Satz Messer vor so einer Leiche und soll jetzt präparieren, dann klingt das erstmal nach einer sehr unlösbaren Aufgabe. Ja, woher wusstet ihr, wie ihr präparieren sollt? Ähm, es gibt so ein Heft, <lacht> das die Präparieranleitung sozusagen enthält, wo ziemlich genau drinsteht, was halt für den jeweiligen Kurstag so vorgesehen ist, also welche Schnitte gesetzt werden müssen oder welche Muskeln oder Strukturen freigelegt werden sollen. Es ist natürlich aber trotzdem so, dass man nicht von klein auf gelernt hat, wie man an einem Menschen präpariert. Und deswegen ist man am Anfang immer sehr unsicher. Und aus dem Grund gibt es halt verschiedene Arten der Betreuung, sage ich jetzt mal. Es gehen immer... Dozierende rum und auch Tutorinnen und Tutoren, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch mal Hand anlegen und einem helfen. Dann gibt es noch die sogenannte Masterleiche, die ist in der Mitte und da ist immer schon vorpräpariert das, was am jeweiligen Kurstag noch fertiggestellt werden soll. Das ist auch immer ziemlich gut, weil man dann so sieht, welche Strukturen halt im Endeffekt dann freigelegt werden müssen und wie das Ganze zum Schluss aussehen soll. Und dann, das war in unserem Semester neu, soll aber jetzt, glaube ich, komplett eingeführt werden, gab es oft im Vorhinein so Videos darüber, was genau präpariert werden muss. Das hat auch so ein Studierender, der, glaube ich, darüber auch promoviert hat, hat da so ja, Video Tutorials quasi verfasst. Das war auch sehr gut. Also man wird gut an die Hand genommen und an die Sache rangeführt. Genau, ich erinnere mich noch an meine Arbeit als Tutor. Im Folgejahr, da ist es gerade in den anfänglichen Stunden so, dass äh, man <lacht> auf relativ hilflose Studis trifft, die so ein bisschen verzweifelt <lacht> sind. Es ist wie jede handwerkliche Arbeit etwas, was sich so mit der Zeit übt, denke ich. Man kriegt dann auch Erfahrungen, wo man bestimmte Strukturen findet. Also es geht ja bei der Präparation meistens darum, einen ganz bestimmten Nerven oder ein ganz bestimmtes Gefäß freizulegen, also irgendeine Struktur von Interesse, äh, im späteren Anteil äh, dann auch um Muskulatur, die möglichst anschaulich dargestellt werden soll. Am Anfang ist es eine verwirrende Mischung aus Strukturen, die man mitunter auch schwer auseinanderhalten kann. Aber mit der Zeit entwickelt sich dann auch ein Blick und äh, über das Semester, so hatte ich den Eindruck, präparieren dann die Studierenden auch immer, immer eigenständiger eigentlich, sodass man am Ende dann gar nicht mehr so intensiv gebraucht wird als Tutor. Zumindest was das angeht, dann kommen wiederum andere Aspekte vor, die vor allen Dingen so die Prüfungsvorbereitung betreffen. Aber da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Das ist nämlich, finde ich, auch ganz Interessant, wenn es ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, darum geht, irgendwie Strukturen zu finden oder freizulegen. Also generell, glaube ich, hat dann auch entwickelt jeder so seine Vorlieben, weil es oft halt dann eher, keine Ahnung, grobmotorische Fähigkeiten gefordert sind oder man einfach auch nur ganz, ganz fein irgendwo Nerven rauszupfen muss oder irgendwo, keine Ahnung, großflächig Fett entfernen muss oder so. Das ist das sind wirklich ganz unterschiedliche Sachen und ähm, im Endeffekt, es geht darum, Strukturen zu finden und es ist so wirklich so eine Art Arbeit. Man muss sich an diese Präparieranleitung halten und ähm, die halt auch abarbeiten und man hat gute Tage und man hat schlechte Tage. Es ist ein sehr stressiges Semester und es ist auch dann krass, wenn man dann wieder so zwischendurch so einen Schritt zurücktritt und so merkt so, wow, krass, das ist... Halt, ein Mensch. Und das ist gerade für mich irgendwie so Arbeit. Und ich denke mir, Mist, ich muss das jetzt noch finden und Mist, eigentlich wollte ich jetzt schon in die Mensa gehen, es ist schon voll spät und ich muss jetzt dann noch da und dahin. Das ist auch ja schon so eine Diskrepanz auf jeden Fall, die dann früher oder später bei jedem auftritt. Das mit der Mensa ist ein interessantes Phänomen. <lacht> Man kriegt halt Hunger von Arbeit. Das ist, stößt bei vielen, die das nicht kennen, auf Unverständnis, aber der Appetit kommt nach den ersten Präparationsstunden relativ schnell wieder und hält sich dann über das ganze Semester. Du hattest irgendwas, was du nicht mehr essen kannst, ne? Ja, also ich also fand insbesondere nach dem Neuroanatomiekurs dass der Geruch des Formalins verbunden mit dem Eiweiß mich irgendwie so es, ich, hat, ihn, hat ihn als etwas eiig empfunden und fand danach das irgendwie ein bisschen seltsam. Also, ja. Du bist seitdem kein großer äh, Eier-Fan mehr. Nein. <lacht> Eine Frage, die reinkam, war, was für Regeln gibt es und warum? ist jetzt die Frage, was mit Regeln gemeint ist, aber ich denke mal, es geht um allgemeine Verhaltensregeln bezüglich der Leichen, die natürlich ja eine bestimmte ja, Verhaltensethik irgendwie erfordern. Ne? ist ja durchaus ein sensibler Bereich. Auch ein Grund, warum wir keine Fotos zeigen können, die wir sonst natürlich äh, gerne eingebunden hätten, aber das ist äh, schon aus Gründen des Datenschutzes und auch aus ethischen Gründen nicht äh, machbar. Fallen euch wichtige Regeln ein, die, äh, die euch herangetragen wurden? Ja, ich glaube, das meiste ähm, lässt sich eigentlich ganz einfach aus dem respektvollen Umgang mit dem Körperspender ableiten. Zum Beispiel das mit den Fotos ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Eine Verhaltensregel war deswegen beispielsweise, keine Handys mit in den Präpariersaal zu nehmen. Aus dem einfachen Grunde, dass das ja anonymisierte Personen sind. Sie sind. Wir wussten ja auch nicht, wie die heißen und das Fotografien der Organe oder des Spenders selbst natürlich ein absolutes Tabu sind. Deswegen äh, war das natürlich ganz klar geregelt, dass beispielsweise das halt nicht möglich ist. Und ansonsten erinnere ich mich gar nicht an gar so viele Regeln, außer dass die Leute natürlich schon irgendwie drauf... ...oder dass darum gebeten wurde, respektvoll mit dem Körperspender umzugehen natürlich. Aber ich finde, das meiste ergibt sich irgendwie auch von selbst... Was ich dann noch vielleicht als Regel anführen würde, ist, dass man darauf achten soll, dass man, also es klingt jetzt vielleicht logisch, aber dass man halt nichts durcheinander bringt, also unter jedem Körperspender, unter den, jedem Tisch steht so eine Tonne, wo alles von dem jeweiligen Körperspender oder der Körperspenderin halt reinkommt und da soll auch nichts verwechselt werden. Einfach aus dem Grund, dass die nach dem Präparierkurs eingeäschert werden. Man kann die natürlich nicht einfach so vergraben, weil die natürlich fixiert sind und deswegen nicht verrotten würden. Deswegen müssen die alle eingeäschert werden. Und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass da nicht alle zusammen irgendwie verbrannt werden und dann in jede Urne ein bisschen Asche eingefüllt wird. Entschuldigung, dass ich das jetzt irgendwie so plump sagen muss, sondern das ist wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, ja auch gut, dass man darauf achtet, dass man die Überreste dann halt ja eben respektvoll behandelt und guckt, dass man das auch wirklich ja alles zusammen lässt, damit das halt irgendwie auch dann im Endeffekt für die Angehörigen, ne, dass die da auch wissen, hier ist mein Mann begraben und sowas. Ja. Außerdem muss man sich auch wirklich um seinen ähm, Körperspender als Gruppe oder als zwei Gruppen, ähm, kümmern. Also der Körperspender ist zwar dann nach der Fixation keinen Verwesungsprozessen mehr unterworfen, aber ihm droht die Austrocknung. Und ähm, deswegen ist es zum Beispiel ganz wichtig, nach jedem Kurstag den Körperspender erneut zu befeuchten, mit einem getränkten Tuch und so weiter abzudecken. Und ja, deswegen hat man auch, noch neben der Präparation natürlich eine besondere Verantwortung für diesen äh, Menschen, genau. Tatsächlich ist es so, dass die äh, Leichen im Kurs sogar Handschuhe und Socken tragen, Stimmt, ja. da die Handflächen und Fußsohlen besonders der Austrocknung ausgesetzt sind und gleichzeitig die, diese Stellen ja besonders komplexe Präparationsgebiete darstellen, die aufgrund der ja, Winzigkeit der freizulegenden Strukturen allein schon eine große Herausforderung darstellen und dementsprechend ja, ist das mit dem, mit dem normalen Leichentuch gar nicht zu leisten, dass äh, das ausreichend befeuchtet wäre. Das wäre zwar im Prinzip feucht, aber nicht feucht genug, um hinterher daran vernünftig arbeiten zu können. Und darum wird man relativ früh im Kurs aufgefordert, entsprechend etwas wie eben einen Socken vorbei zu, also mitzubringen, der dann dauerhaft mit dieser Fixierungslösung gedrängt bleibt, damit die äh, Hände und Füße gut erhalten bleiben. Eine Regel, die mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben ist, ist die, die wir quasi gerade so ein bisschen brechen, <lacht> aber äh, dann eigentlich auch wieder nicht. Also äh, man wird schon angehalten, zumindest nicht in der Straßenbahn über den aktuellen Präparationsprozess äh, zu sprechen, gerade weil man natürlich im Verlauf des Semesters auch dazu neigt, die Sachen in, in einem Jargon darzustellen oder so ein bisschen vielleicht in einem etwas schroffen Duktus. Ja, wir haben das Bein fertig gemacht und das könnte natürlich die Leute, die da sitzen, irgendwie dann sehr irritieren, wenn man das gar nicht in so einen Kontext einordnen kann. Es gibt natürlich kein Gesprächsverbot in dem Sinne, man soll sich nur mit dem Tonfall, mit dem man vielleicht mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen darüber spricht, ja, sich dessen bewusst sein und den vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen anpassen. Ich habe auf jeden Fall noch die Frage nach der Atmosphäre im Saal mir aufgeschrieben. Ja, wie würdet ihr die beschreiben? Die Atmosphäre, das ist ganz interessant, weil am Anfang ist man ja wirklich sehr aufgeregt und es ist alles neu und super spannend. Und irgendwann im Laufe des Semesters kommt man halt auch immer öfters in Zeitnot und Zeitdruck und ist dann auch mal ganz schön gestresst. Und ist dann vielleicht auch mal sauer, weil irgendwas nicht funktioniert und dann muss man auch, keine Ahnung, ja einfach wirklich wie eine stressige Arbeit dann, das noch irgendwie schnell fertig kriegen. Also gerade die Atmosphäre ist, glaube ich, schwankt sehr stark im Laufe des Semesters. Ich glaube aber trotzdem, dass wir an unserem Tisch das eigentlich ganz gut hinbekommen haben, dass wir meistens am Tisch mit ganz guter Laune waren. Also ich hatte immer das Gefühl, dass wir ganz gut zusammengearbeitet haben und auch wenn es mal nicht so gut lief oder wenn man gestresst war, weil irgendwie Prüfungen bevorstanden, dass wir trotzdem eigentlich die Stimmung hochgehalten haben und immer dafür gesorgt haben, dass ja, dass wir uns gegenseitig aufbauen und dass es das gut läuft. Ja, also ich glaube auch dadurch, dass die Tutoren ja auch in unserem Alter sind und die einen ja zum Teil auch mit anleiten, ist man nicht die ganze Zeit in irgendeiner äh, beengten und angespannten Atmosphäre, sondern ähm, also ein Großteil der Präparation, wenn man nicht jetzt kurz vor in irgendeiner Zeitnot ist, hatte ich das eigentlich immer als eine relativ muntere Atmosphäre zumindest empfunden, die auch es leichter macht, damit umzugehen, würde ich sagen. Denn ja, wenn die Leute nicht völlig angespannt sozusagen, wie ähm, manisch an ihrem äh, Gebiet rumschnippeln, sondern einfach zumindest prinzipiell nicht schlecht gelaunt sind, denn es ist natürlich auch, wirkt sich das auch positiv auf das Verhältnis, finde ich, zu dem Körperspender aus, zu dem man ja auch eine ja, ganz seltsame Art Beziehung entwickelt, weil man die Person ja gar nicht selbst kannte, sondern nur noch als toten Menschen vor sich hat und dann ja die verschiedenen Eigenheiten nur der Anatomie kennenlernt. Aber irgendwie erleichtert das auch so eine ja, fast so ein, naja, freundschaftlich kann man nicht sagen, aber so eine gute Beziehung zu dem zu dem Menschen, der sich da gespendet hat, genau. Also wenn gelegentlich mal Gäste in den Präparierkurs kamen, das gibt es bei uns vor Ort zumindest, dass auch Leute, die vielleicht andere Gesundheitsberufe lernen, da mal mit reingucken dürfen, habe ich oft erlebt, dass die gesagt haben, naja, das ist ja gar nicht wie in der Leichenhalle. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also es ist eben nicht, wie man es erwarten würde vielleicht, so eine gedrückte Leichenhallenstimmung. Wir tragen ja auch weiß und nicht schwarz und arbeiten da den ganzen Tag. Das wäre auch gar nicht haltbar, so eine ja, Trauerhaltung. Man ist sich zwar schon durchaus bewusst, in welchem Raum man sich gerade befindet und was man gerade tut. Aber auf der anderen Seite setzt ja auch eine gewisse Arbeitsroutine ein. Also man verbringt ja sehr viele Stunden in diesem Saal und mit den Leuten um einen rum, sodass es sich dann mit der Zeit wirklich auch auflockert und in vielen Teilen dann auch entspannt. Ihr hattet ja schon angesprochen, es gibt sicherlich auch immer mal wieder Momente, wo man nochmal relativ drastisch darauf hingewiesen wird, was man gerade tut. Du hattest gesagt, das Absetzen des Kopfes zum Beispiel oder dann die Sagittalspaltung, also quasi die... Hm. Das Teilen des Kopfes, um quasi an die inneren Gefäße zu kommen, das ist sicherlich ein Moment, wo die Stimmung vielleicht nicht kippt, aber dann doch nochmal in etwas umschlägt. Aber über weite Teile des Kurses hatte ich eigentlich immer das Gefühl, oder sagen wir mal so, ich bin schon auch gerne in den Saal gegangen, also ich hatte da jetzt nicht die ganze Zeit... Die befürchtung äh, jetzt wird es ja wieder ganz schlimm und ganz ganz ganz furchtbar kommt natürlich da auch dazu dass es natürlich tote menschen sind die da liegen aber also spätestens wenn man dann auch die körper aufschneidet äh, und damit arbeitet merkt man schon dass es einfach durch die fixierung und so sie sehen jetzt auch ein bisschen anders aus als äh, normale Tote, sage ich jetzt mal, ähm, einfach weil die Gewebe auch eine andere Konsistenz haben und so. Ja, und ähm, man ja auch gar nicht so sehr die Farben äh, einer, ja, eines frischen Verstorbenen vor sich hat, sondern durch die ähm, Fixierung auch allgemein eine ziemlich ähnliche Blässe an vielen Körperteilen vorherrscht und es dadurch nicht ganz so lebendig mehr aussieht. Ein markanter Punkt ist sicherlich der schon einmal angesprochene Geruch. Also es ist schon intensiv, es riecht aber eigentlich nicht nach klassisch Leiche. Also es gibt ja diesen typischen Leichengeruch, der mit zunehmender Verwesung auch intensiver wird. Auf diesen trifft man dann beispielsweise im späteren Rechtsmedizinkurs auf diesen Geruch. Im Präparationskurs ist eben durch die Fixierung eher dominierend ein stark chemischer Geruch, nach Lösungsmitteln, also das Formolin ist ja eine Formaldehyd-Lösung, das äh, tötet jegliche Verwesungsbakterien ab und sowieso überhaupt so ziemlich alles, was irgendwo und irgendwie kreucht und fleucht und dadurch riecht es eben sehr dominant nach Lösungsmittel und spätestens nach 15 Minuten Aufenthalt im Saal riecht man selber auch <lacht> wie ein Fass Lösungsmittel, was in benannter Straßenbahn äh, zu etwas empörten Blicken führen kann. Und auch in der Mensa möchte keiner mehr neben einem sitzen, wenn man irgendwie komisch riecht. Wir kommen zu einem weiteren Themenaspekt, den ich wichtig finde zu betonen. Wir hatten ja auch schon angesprochen, dass es sich wie Arbeit anfühlt. Es ist vor allen Dingen auch tatsächlich eine reguläre Studienleistung. Also wer in Deutschland eine ärztliche Approbation erwerben möchte, muss diesen Kurs durchlaufen. Das ist nicht optional. Und er muss ihn auch abschließen. Und zum Abschluss des Kurses gehören hier vier Prüfungen, die unter dem Semester laufen und sich auf die Präparationsgebiete beziehen. Das heißt, man präpariert ein Gebiet und schon in der Woche danach quasi kommt dann die Prüfung. Und damit gilt dann dieser Körperteil als abgeschlossen. Und man schreitet zum nächsten Körperteil voran. Bei uns war das quasi in der Reihenfolge, Brustkorb, also Herz, Lunge, Rippen und der Rückenbereich. Dann der Bauchsitus, also die, die ganzen Bauchorgane, Magen, Darm, Milz, Leber, Gallenblase, Nieren. Dann folgte der Extremitätenkurs, also Arme und Beine. Für mich ein ganz besonderer Schrecken. Und zuletzt abschließend dann Hals-Kopf. Und insbesondere dann halt äh, Gesicht und auch die inneren Schädelhöhlen und äh, Durchtrittslöcher von Nerven im Schädel. Genau. Wie habt ihr auch so eure Prüfungen empfunden? Das waren ja schon äh, straffe Tage, äh, insbesondere die letzte Woche davor, wenn man dann intensiv lernen musste. Genau. Es ist es so, dass, genau, die Präparationsgebiete waren eigentlich wie bei dir beschrieben, nur dass wir. Erst Halskopf Kopf hatten und dann Extremitäten, das würde getauscht. Also es irgendwie anders im Studienablauf. Und dann hat man für jedes Gebiet so eine Liste, die man schon während der ganzen Kurstage abarbeitet, wo aufgelistet ist, einfach welche Sachen man finden muss. Das Klingt jetzt vielleicht irgendwie so, hä, ja, das ist doch irgendwie logisch, das ist doch alles da, aber gerade wenn es an kleine Präparationsgebiete geht, wie zum Beispiel am Auge oder so, dann ist es plötzlich nicht ganz klar, weil manche Nerven und andere Gefäße wirklich so winzig sind oder so schwer zu finden, dass man da manchmal ganz schön am Rödeln ist, irgendwie sein Arbeitsgebiet fertig zu kriegen, weil man einfach nicht auf besagte Struktur stößt und äh, einfach nicht weiß, wo man noch danach suchen soll. Das versetzt einen dann manchmal auch ganz schön unter Druck, weil es natürlich sein kann, dass wenn man diese Strukturen nicht findet, dass man, wenn man in der Prüfung dann danach gefragt wird, äh, die halt auch nicht an seinem eigenen Körperspender zeigen kann. Womit ich quasi weitergehe zum, zur Prüfung an sich, da war es nämlich so, dass man diese Strukturen, die man eben finden musste, da musste man immer einige davon zeigen an der eigenen Leiche und dann musste man auch zu diesem Gebiet dann noch Theoriefragen beantworten und so hat man sich dann letztendlich auch auf die Prüfung vorbereitet, dass man seinen Körperspender oder die Körperspenderin so soweit vorbereitet hat, dass sie sozusagen für die Prüfung fertig war und man dann auch gleichzeitig noch geübt hat, wo welche Strukturen sind. Also man hat sich dann gegenseitig abgefragt, zeig mir doch mal das, zeig mir doch mal den Muskel oder den Nerv. Und parallel dazu hat man die Theoriefragen sozusagen gepaukt. Ja, und dann bei der Prüfungssituation selber ist die ganze Gruppe durchaus auch anwesend. Man stellt sich dann halt in einer Reihe auf und wird dann nacheinander geprüft. Und das ist natürlich eine spannungsreiche Situation, aber dennoch fand ich sie eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr von anderen Prüfungssituationen verschieden. Nur, dass es halt an einem echten Menschen ist. Genau. Das ist jetzt, glaube ich, relativ interessant, weil euer Prüfungssystem ein anderes ist, als das, was ich noch kennengelernt habe. Ich habe im ersten Jahrgang studiert, in dem das ausprobiert wurde. Wir hatten noch die ganz klassische anatomisch-mündlich-praktische Prüfung, bei der man halt antreten musste und ja relativ willkürlich in dem Gebiet, um das es sich jetzt eben hier handelte, nach anatomischen Strukturen gefragt wurde und diese dann halt auch vorzeigen musste. Und eben das, was ihr äh, gerade beschrieben habt, dieses sehr strukturierte und diesen vorgefertigten Katalog mit Strukturen, den gab es in der Form noch nicht. Es war im Prinzip vorgegeben, dass alles, was in dem Skript, in dem, in dem Präparationshandbuch beschrieben wird, muss freigelegt sein und vorzeigbar. Wobei durch ja, diese Offenheit der Prüfung es auch durchaus immer mal wieder vorkam, dass eben was anderes geprüft wurde. Und wenn es halt nicht präpariert war, dann musste man eben zumindest theoretisch darlegen, wie man es jetzt präparieren würde. Und eben dadurch, dass die Prüfungen dadurch relativ wechselhaft waren, hat die Institutsleiterin dann eine ja, Objektivierung der Prüfung angeregt, sodass jetzt nach einem ja, festgelegten Fragenkatalog geprüft wird. Und eben nur bestimmte Strukturen, die schon während des Präparationsprozesses eingefordert wurden, sodass man eben nicht dann dasteht und sagt, oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Und auf diesen Moment kann man stoßen, denn auch wenn man sich ein halbes Jahr sehr intensiv der makroskopischen Anatomie widmet, es gibt Strukturen, von denen hat man noch nie gehört. Und ein erfahrener Dozierender in Anatomie kann einen da sehr ja, aufs Glatteis führen so er oder sie das denn gerne möchte. Ja, aber äh, finde ich im Prinzip eine gute Sache, dass man das so ein bisschen objektiviert hat und ein bisschen standardisiert. Denn so hat man auch einfach eine bessere Idee davon, was man eigentlich lernen muss und was relevant ist. Und ist einfach auch fair gegenüber den Studierenden. Jetzt habt ihr diese vier Prüfungen bestanden und der Präparierkurs ist abgeschlossen. Und wir gehen quasi zum offiziellen Abschluss des Präparierkurses. Der liegt nämlich im Prinzip im vierten Semester. Die Beisetzung der Körperspenderinnen und Spender, wenn alle Prüfungen gelaufen sind und die Anatomie-Lehrbücher schon wieder ins Regal gestellt sind, dann kommt es zum offiziellen Kursabschluss. Die Leichen werden kremiert und ähm, die Universität, bzw. die medizinische Fakultät in dem Fall, veranstaltet ja, eine festliche Beerdigung, bei der tatsächlich dann auch die Studierenden eine nicht unerhebliche Rolle haben. Mögt ihr mal beschreiben, wie ihr das so wahrgenommen habt? Ihr seid ja quasi frisch von der Beerdigung, das ist ja gerade mal weniger Tage her. Ja, also es ist ähm, so, dass es auf jeden Fall gewünscht ist, dass eigentlich jeder, jeder Studierende einen gewissen Anteil an der Beisetzungsfeier nimmt. Es gibt zwei Beisetzungsfeiern, weil das mit der Zahl der Körperspender so besser zu vereinbaren ist. Und die Studierenden nehmen an ganz unterschiedlichen Teilen der Beisetzungsfeier so als mitwirkende richtig teil. Zum Beispiel singen einige im Chor, andere spielen ein Instrument, halten eine Rede, weisen Angehörige Plätze zu und dergleichen. Äh, tragen die Urnen, das ist auch ganz wichtig, und haben damit einen ganz tragenden Anteil an der Beisetzungsfeier auf jeden Fall, die auch sehr ernst und respektvoll gestaltet ist. Die Urnen werden dann nach der eigentlichen Feier sozusagen zu einem, einem Gräberfeld überführt, wo sie dann anonym beigesetzt werden. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, wenn man sich davor dafür entscheidet, sich auch in einem Familiengrab beisetzen zu lassen. Diese Möglichkeit wird allerdings von relativ wenigen Körperspendern wahrgenommen. Die meisten ziehen das schon vor, bei der tatsächlichen Beisetzungsfeier auf diesem anonymen Gräberfeld hinabgelassen zu werden. Und dort auf dem Gräberfeld selbst wird für jede einzelne Urne der Name des beigesetzten Menschen verlesen, sodass die Angehörigen auch genau wissen, an welcher Stelle ihr Vater, ihre Mutter... Ihre Tante oder wer auch immer tatsächlich liegt. Genau. Ja, genau. Also, es ist, ich weiß nicht genau, du meintest gerade irgendwie mit anonym und so. Also, man kann sich anonym beisetzen lassen, aber ich glaube, es ist schon so, dass nach der Einäscherung wieder der Körper mit dem richtigen Namen quasi schon quasi wieder in das Grab kommt. Also, dass das sich zuordnen lässt. Also, wir Studierenden wissen zwar nicht, wer das war, an dem wir sozusagen den. PrEP Kurs gehabt haben, aber danach wird das werden quasi der Name und äh, dieser zugehörige Person wieder vereinigt und dann dort genau in einer sehr feierlichen Beisetzung dann beigesetzt. Genau, es gibt ja auch ein, an den Leichen immer eindeutige Identifikatoren, ähm, so, ich glaube, kleine Bandal irgendwie mit einer Zahl drauf. Ja, stimmt, ähm, ich glaube, am Fuß und so. Am Fuß, auf die im Prinzip während des Kurses auch hoch und heilig geachtet wird, damit es auf gar keinen Fall zu einer Verwechslung kommen kann. Und die medizinische Fakultät immer weiß, zu welchem Namen jetzt die entsprechende Leiche gehört. Das finde ich auch äh, wichtig, dass man hinterher das noch zuordnen kann und das nicht ein Potpourri wird, wo am Ende keiner weiß, wer, was, wo, wie genau war. Total. Und auch bei der Beisetzung, also man sieht die unterschiedlichsten Angehörigen auf jeden Fall äh, dorthin kommen. Und ich denke, das ist für viele halt auch sehr schwierig oder auf jeden Fall krass ist, dass man das halt, dass vielleicht ein, zwei oder noch mehr Jahre vergangen sind, bis man den Verstorbenen oder die Verstorbene dann letztendlich beisetzen kann. Aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die meisten Leute, die da waren, das sehr schön fanden, dass äh, sich die Studierendenschaft und so auch da was überlegt und das feierlich beschreitet. So, ähm, Also weiß nicht, ob dass irgendeine Art von Würdigung auch nochmal ist, die, die bei denen dann auch ankommt. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass viele von denen das schon positiv aufgefasst haben, so wie das gestaltet ist. Tatsächlich besteht auch für künftige Körperspender die Möglichkeit, an einer solchen Beisetzungsfeier teilzunehmen, was für viele ja auch wichtig ist, die sozusagen wissen wollen, wie wird mein Körper nach dem eigentlichen Präparierkurs oder nach der Zeit nach der die ähm, Bearbeitung an meinem Körper abgeschlossen sind, ähm, ja, wie werde ich beigesetzt? Es ist natürlich noch seltsamer sozusagen, äh, sich bewusst zu machen, dass auf der Weisungsungsfeier auch ähm, künftige Körperspender teilnehmen, teilweise. <lacht> mm, ja, aber dadurch kann den Körperspendern zumindest auch schon im Voraus klar sein, ähm, wie das ablaufen wird, denn es ist jedes Jahr also sehr ähnlich. Alles klar. Dann würde ich zur abschließenden Frage kommen, zu unserem letzten Gesprächspunkt. Was habt ihr für euch mitgenommen aus dem Kurs? Ist euch ein Moment vielleicht besonders in Erinnerung geblieben? Hattet ihr eine überraschende Entdeckung oder habt ihr einfach nur für euch ein Fazit geschlossen, wo ihr sagt, das wird mich in meiner medizinischen Laufbahn sicherlich noch sehr lange begleiten? Auf jeden Fall ist es, Ganz generell so, dass man viel anhand von Lehrbüchern lernt. Es gibt inzwischen sehr, sehr gute Atlanten, die wirklich extrem gut darstellen, wie was aussieht und dann auch mit Funktion und dann auch in verschiedenen Farben, dass man sich halt auch das ein bisschen vorstellen kann, wie wie das dann im Körper liegt, aus also allen möglichen Ansichten, irgendwie Beine, Organe, alles Mögliche dargestellt und trotzdem bin ich der Meinung, dass es das einfach nicht diesen Kurs ersetzt, weil man einfach sieht, wie unterschiedlich die verschiedenen Menschen sind. Und das halt auch einfach tatsächlich jetzt manchmal unvorstellbar ist, wie klein irgendein Nerv oder so ist. Also gerade an der Hand, ich kann mich noch so genau daran erinnern, oder am Auge, wie krass fein da dann irgendwelche Nerven oder am Finger Sehnen oder so sind, dass man sich halt echt denkt, Boah, das habe ich jetzt in stundenlanger Präparationsarbeit irgendwie gefunden und dann gibt es offensichtlich Chirurgen, die, wenn sich jemand mit einem scharfen Messer den halben Finger abschneidet, die es irgendwie hinkriegen, diesen Nerv und diese Arterie und so wieder zu finden und das sogar noch zusammenzunähen. wo man sich noch nicht mal vorstellen kann, dass man… Ja, dass man da irgendwie äh, irgendwas zusammennähen kann, weil das eh schon so klein ist. Also das hat mich wirklich nochmal beeindruckt und deswegen glaube ich auch, dass dieser PrEP-Kurs äh, unersetzbar ist. Also das ist einfach schon nicht das Gleiche wie im Buch. Ja, also ich muss sagen, ähm, bevor ich begonnen habe, Medizin zu studieren, habe ich tatsächlich auch sehr genau darüber nachgedacht, ob, was das mit mir machen würde, so äh, so menschlich. Und habe mich dann aber doch dafür entschieden. Und jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, also das ist, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es mich irgendwie zum Negativen verändert hat. Ja, also ich kann auch nur wie äh, Kathi sagen, dass, es, dass man sehr viel Respekt gewinnt für die Kleinteiligkeit, aber auch für die Verschiedenheit und Variabilität von ganz vielen Strukturen. Also das ist teilweise sehr erstaunlich. Man hat ja auch die Möglichkeit, immer im Saal herumzuschauen, wie bestimmte Sachen bei anderen Körperspendern aussehen, von denen man ja auch zumindest die Todesursachen und Nebenerkrankungen aufgeführt hat und kann dann ganz verschiedene Arterienverläufe manchmal, manche, die Körperspender sind ja auch alt gewesen, haben deswegen häufig auch schon irgendwelche altersbedingten Krankheiten gehabt, sind an Krebs gestorben, an einem Herzinfarkt, an hatten äh, Amyotrophe, Lateralsklerose und dergleichen. Oder, ja, also was ich zum Beispiel an unserem Körperspende auch ganz interessant fand, dass es da einige, ähm, also einen Muskel zum Beispiel gab, den äh, also wo selbst die, die Dozenten gerätselt hatten, was das eigentlich für einer sein könnte. Und wir dann auf eine ganz seltene Muskelvarietät äh, gestoßen sind. Und das ist zwar eher so ein kleines Kuriosum, weil der funktionell nicht von so großer Relevanz ist, aber... Das zeigt natürlich auch auf, wie man als in seiner späteren chirurgischen Tätigkeit auch auf ganz verschiedene Variabilitäten gefasst sein muss. Ich weiß auch nicht, wie es dir dabei ging, aber ich finde, man freut sich dann auch, wenn man irgendwas Besonderes entdeckt oder ja. so. Also eigentlich hat man ja selber so nichts damit zu tun und hat ja da auch jetzt irgendwie nichts davon, aber irgendwie ist es dann so total... Erst denkt man sich so, hä, was ist das denn? Und rätselt so rum und, und fragt nach und guckt sich irgendwelche Abbildungen an und dann freut man sich richtig, wenn irgendwas special ist oder so. Also mir ging es zumindest so. Ja, das stimmt. Ich muss rückblickend sagen, dass ich den Präparierkurs eigentlich für eine schöne Metapher halte, für eigentlich die spätere medizinische Tätigkeit. Denn diese Ambivalenz aus dieser Situation, in der Situation, in der man sich befindet, also, also man arbeitet mit Leichen, das ist eigentlich ein, ein Bereich, der schon auch so ethisch-moralisch hohe Anforderungen an einen stellt, der einem vielleicht auch sehr unangenehm sein kann im ersten Moment. Und auf der anderen Seite, diese Arbeitsamkeit ähm, stellt eigentlich einen guten ersten Kontakt dar mit einer Ambivalenz, auf die man im Berufsleben später auf jeden Fall trifft, nämlich man trifft auf Patientinnen und Patienten, die den, den schlimmsten Tag ihres Lebens haben, weil sie ins Krankenhaus kommen und todkrank sind und man selber ist in einem Routinearbeitsmodus, weil man schon sein ganzes Leben im Krankenhaus verbracht hat. Und das ist ja jetzt auch schon der 16. mit einer Lungenembolie. Jesus, mein Gott, was, ne? Und ähm, ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass man eben in solchen Ausnahmesituationen tätig ist, also in einem besonderen Umfeld, das andere Leute total verschreckt oder in einen emotionalen Ausnahmezustand versetzt, dass einen selber aber emotional erstmal nicht mehr so affektiert, eben weil das für einen selbst Routine ist und Normalität. Ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man aus diesem Präparierkurs auch auf einer Metaebene sehr viel mitnehmen, eben weil man versteht, okay, für mich ist das Alltag aber für die Person, die mir jetzt hier gegenüber sitzt, ist es wirklich das Schlimmste, was ihr je zugestoßen ist. Und ich muss mich irgendwie darauf einlassen, darf aber natürlich auch nicht so weit irgendwie das kippen lassen, dass ich das über die lange Strecke dann nicht mehr ertrage. Denn so ein Berufsleben muss man ja auch emotional irgendwie verkraften können. Ich finde, das fasst ganz gut zusammen. Also gerade das auch mit äh, Patientinnen und Patienten. Also es wird immer am Anfang des prep ganz gern so von den Dozierenden so kommuniziert, so ja, ist ja eure erste Patientin oder euer erster Patient. Was natürlich jetzt formal so nicht ganz stimmt, aber man ja offensichtlich auch bei dieser Patientin ähm, oder dem Patienten, man dann diese Ambivalenz schon zu spüren bekommt. Ne? So auf der einen Seite ist es dann ein Mensch, der vor einem liegt und auf der anderen Seite ist es ein Arbeitsgebiet und ja. Das wird einem immer wieder begegnen. Dann würde ich mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken, dass ihr hier mit mir gesprochen habt. Danke auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zu reflektieren über das, was euch im letzten Semester passiert ist. Ich möchte mich außerdem bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Anatomischen Instituts, die bei dieser Produktion hilfreich zur Seite standen, insbesondere natürlich bei Professor Kielstein, die das Ganze erlaubt hat, und ich bedanke mich bei euch, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, fürs Einschalten und freue mich dann schon auf die nächste Ausgabe. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.